Zelda? Zelda! Zelda, wo bist du denn? Sieht echt schön aus. Echt schnieke. Auch mit Fischen. Boah, krass. Was eine AI. Dass Fische automatisch schwimmen. Okay, Spaß beiseite. Wo ist sie? Moment. Welle des Himmelsblicks Befindet sie sich etwa hier? Es könnte sein Also Auf geht's ja, ja. Zeig mir, wo Zelda ist Nee, ganz gechillt, Gebieter. Diese Sprache verwenden die Götter vor langer, langer Zeit. Ich werde dir die Worte nun übersetzen. Hör gut zu. Von jenseits der Zeit und des Raumes leite ich den Träger des Schwertes, der meinen Auftrag erfüllt. Die heilige Maid, die aus den Wolken kam, um sich zu reinigen, bereist sie zwei heilige Orte, die Quelle des Himmelsblicks und die Quelle des Erdlandes. Die nächste heilige Stätte, die Quelle des Erdlands, liegt in Elden, dem Land des Feuers. Dort weilt nun die heilige Maid, dem göttlichen Auftrag folgend. Wie sie am Tanzen ist. Sie fühlt diese Sprache so richtig. Doch was ist das? Eine. eine, eine Steintafel? Oh. Tatsächlich! Du hast die Rubintafel erhalten! Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Wo ist Zelda? Hä? Raus? Rein? Okay. Fey entscheidet Gebieter, wie ich gerade besetzt habe, hat sich Zelda hier spirituell gereinigt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 97% hat sie sich zur nächsten Quelle in Elden begeben. Wie sie sich fortbewegt, ist allerdings unklar. Aber wenn wir die soeben gefundenen Steintafel zum Bürgerst im Wolkenhort bringen, dann wird vermutlich eine neue Lichtsäule erscheinen und wir können die Suche nach Zelda fortsetzen. Im Wald gibt es sicher einen Weg, um zum Wolkenmeer zurückzukehren. Mag sein. Mag sein. Hm? Hey, ich bin's, Masha. Hast du deine Freundin jetzt schon gefunden? Hä, wer bist du? Nee, leider nicht. Aber wenigstens scheint sie zu wissen, welche Richtung sie gegangen ist. Ja. Endlich hat Mecha deine Freunde alle wiedergefunden. Vielen Dank, mein Freund. Ja. Mach's gut. Und sieh zu, dass du deine Freundin findest. Werde ich, kleiner Knospenfreund. Das werde ich. Und damit willkommen zu einer neuen Folge. Ja, kam ziemlich spät, aber hi. Und, äh... Naja, der, der, der, der einfachste Weg wäre doch jetzt einfach hier abzuspeichern und dann zu sagen ja ich möchte bitte gerne wieder nach oben oder nicht ich denke mal schon übrigens immer wenn ich y drücke kommt das geräusch ja ins wolkenmeer reisen let's go Go. Huh? Wenn du die in der Welt verstreuten Artefakte der Götter mit deinem Himmelsschrei triffst, wird Energie freigesetzt, Gebieter. Diese Energie führt zu einer Veränderung im Wolkenmeer. Die auf der Karte markierten Orte zeigen dir jene Stellen an, an denen eine Veränderung eingetreten ist. Ah, schalten immer mehr Orte frei. Auch cool. Ich empfehle dir, diese Orte genau zu untersuchen. Machen wir das doch zuerst. Drei Orte. Ähm. Ne, hier unten ist auch noch was. Kommen wir erstmal hier lang. Ja, erstmal da lang. Wo ist es? Äh, da ist es. Ne. Hm? Ne, das ist. Äh, hier unten, hier unten. Oder? Doch, ich glaube schon. Psch. Mal gucken, ob ich das Fliegen noch drauf habe. Ist ja schon einige Folgen her. Fühlt sich an, als wären das zehn Folgen her gewesen. Aber es war weniger, auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall weniger. Aber auf dieser Insel kann ich irgendwas bewirken. Und dann möchte ich noch mal gerne einen kurzen. Ah! Oh! ich mal kurz anhalten. Warte, muss ich verlangsamen oder was? Verlangsamen. Ja, ja, muss ich. Okay. Ja. Wie kann ich denn da landen? Ja, hier, hier, ja, langsam. Oh, nicht, Moment. Was ist denn jetzt mit meinem Vogel los? Hm, Vogel! Vogel? Das war seltsam. Und schon langsam, langsam. Mist. Und jetzt langsam, langsam, langsam, langsam. Ja, ich weiß, Musik, du gehst grad voll ab. Und wie kann ich jetzt wieder. Keine Ahnung, ihr müsst mir da wieder helfen. Ich habe keine Ahnung, dann gehen wir halt. Dort mal hin. Vielleicht funktioniert das besser. Oh Gott, das war ja schrecklich. Warum will er denn nicht das machen, was ich ihm sage? Kommt hoch. Da hinten machen wir lang, zu dieser Insel. Also, geil, hopp. Hopp, hopp, hopp. <lacht> Sieht ein bisschen komisch aus hier mit meinem Arm. Ja. Aber naja, aber naja, aber naja, da oben. Was bist du eigentlich hier? Ah, oh, du bist ein Gegner. Scheiße. Oh, Mist. Einfach ignorieren. Ich kann leider nicht boosten. Okay, also irgendwie. Uh, ist der Himmelsort ziemlich langweilig, muss ich zugeben. Erinnert mich so ein bisschen an die ähm, Kritikpunkte, die man in äh, Windraker gegeben hat. Weil das Surfen von langweilig sein soll. Kann ich sehr gut verstehen, aber mir hat das nicht immer sehr viel Spaß gemacht. Kann ich hier jetzt zumindest landen irgendwie? Wie lande ich denn? Hier ist so ein cooles Kürbishaus. Wie möchte ich landen? Ja. Oh, jetzt hat's geklappt. Äh, äh. Ich habe Schultertaste gedrückt. Hätte ich das vorhin auch machen sollen? Und mache ich das gleich nochmal. Egal. Lass mal abspeichern. Weil wir hier rauf gelandet sind. Blam, blam. Gut. Schauen wir nochmal. Oh. Nein, noch schauen wir nicht da rein. Weil... Ha, eine Kiste sich hier versteckt. Doch mit welchem Inhalt... Eine Abenteuertasche! Nun kannst du ein weiteres Item mit dir führen. Ja, oh, okay. Ich habe gedacht, eine Rubintasche. Schade. Kürbisse! Ah, kaputt mit euch! Ha! Gebt mir Rubine! Ich brauche Geld! Das ist schon so ein kleines Bazaar hier, oder? Lass uns mal reinstuppern, was man hier so finden kann. Du, du, du, du, Nein, nicht Hi. Bin wohl falsch schon drin. Willkommen wieder in der, Kürb der Kürbisbar, der gemütlichen Raststätte für alle Vogelreiter. Du wirst nirgendwo eine bessere Suppe als meine hausgemachte Kürbissuppe finden. Wie wär's mit einer Portion? Klar, warum nicht? Hm. Na, das war eine Überraschung. Wer hätte gedacht, dass ein Knirps wie du auf meine Suppe steht? Möchtest deine Portion mitnehmen und seine Runde die Flasche, okay, nicht, sorry. Wo war, wo ich sollte es nicht nur, dazu, um zu schlafen. Hier trifft man auch eine Menge Illustra-Persönlichkeiten, Lust, Lust, okay? Also gönnen die rück eine Auszeit, aber eins sage ich dir, wehe du stellst hier etwas an, an oder machst etwas kaputt. Ganz recht, ich spreche von meinem handgefertigten und sündhaft teuren Kronleuchter. Lass bloß die Finger davon, hast du mich verstanden? <lacht> okay. Naja, ich hab dich verstanden. Kronleuchter kaputt machen Irgendwie so, ja. ja. Habe ich verstanden. Okay. Da war ganz viel Bier drin von dir. Mhm. Das nervt soll! Also jetzt muss ich ja den Kronleuchter kaputt machen. Also bitte. Kürbisbar. Hey, hey hör mal kurz zu. Der alte Knabe da drüben behauptet, einen Dämon gesehen zu haben. Na, mit solchen Prallereien wird der Kabocher jedenfalls nicht für sich gewinnen können. Karbocha? Ein Mädchen? Du glaubst mir doch, oder? Ich glaube dir. Sieh an, sieh an, du bist ein echt netter Bengel. Ich glaube dir nicht. Nie im Leben. Was ist bloß mit der Jugend Leute? Okay. Du siehst wie ein Ritter aus, dem Wolkenritter aus. Habe ich recht? Nimm noch Platz und entspann dich ein wenig. Oh, dir sind die Rubine an unserem Kronleuchter aufgefallen. Also bloß nicht die Rubine von dort oben herunterzubekommen. Manche Leute behaupten, man könnte den Kronleuchter zum Spricken bringen, indem man etwas anreimpelt und die Rubine würden fallen. Aber wie dem auch sei, denk nicht mal dran. Also komm, noch, noch mehr es kann es ja jetzt nicht sein, oder? Dieser Kronleuchter wird das letzte Mal existieren heute. Hey Mike, hätte du nicht gedacht, dass ich hier treffe. Oh, du fragst dich sicher, was ich hier treibe. Bestimmt. <lacht> Bestimmt, habe ich das schon einmal erzählt. Äh, ich liebe Insekten. Und genau deswegen bin ich hier, um Insekten für meine Sammlung zu fangen. Wenn du bereits ein Schmetterlingsnetz hast, kannst du gleich loslegen. Was? Ein Kecher? Und falls du noch eins, keins besitzt, kannst du dir eins in Terrys Laden kaufen. Terry? Wahrscheinlich direkt. Er, dreht er gerade wieder seine Runde mit dem Wolkenhaut t Terry? What? Ups. Komm schon. Du musst runterfallen. Achtung, holt euch an dieser Stelle bitte nicht. Ha. Ja! Boom! Alles brennt! Ah. Was glaubst du eigentlich, was du da oben Mach sofort, dass du da runterkommst! Okay, ich komme ja schon runter. Kein Problem. Das Was geht? Das ist nun meins. Dankeschön! Ein Herzteil, zwei fehlen nun noch. Die Rennen bringt nicht so viel innen, innen drin. Das darf doch nicht wahr sein! Was hast du getan? Meine handgefertigter Kronleuchter ist komplett ruiniert. Du wirst so lange für mich arbeiten, bis jeder einzelne Rupie, die ich in die Kronleuchter gestecke, abgezahlt ist. Nun, bist du damit einverstanden? Nein, bin ich nicht. Ich höre wohl schlecht. Du hast Nerven. Zerstör mein Kronleuchter und glaubt dann auch noch ungeschont uh, davon zu kommen. Ja. ja okay, komm. Gib mir Arbeit. Nun, ich werde dich an dieses Versprechen erinnern. Also gut, wie wäre es, wenn du als erstes dem Schwertmeister im Wolkenwald meine Suppe bringst? Er gehört zu unserem Stammgästen und meine Suppe gibt ihm Energie für den Unterricht. Also wirst du ihm die Suppe bringen? Sicher. Sehr schön, ja, hast du etwas heiße Kürbissuppe. Bring sie dem Schwertmeister, aber hört dich. Na, worauf wartest du denn noch? Oh, nice! Neue Flasche! Mit Kürbissaft. Ach, eine Sache noch, leider. Der Schwertmeister kann kalte Suppe nicht ausstehen. Du solltest dich also mit deiner Lieferung etwas beeilen. Los, bring ihm die Suppe innerhalb in der nächsten fünf Minuten! Zeit, oh dann äh, keine Zeit verlieren. Los geht's, wir fliegen. Los geht's, los geht's. Los, um geht's. Los, mich ab. Danke. Okay, äh, Karte, Karte, Karte. Ich sollte hoffentlich keine Zeit abziehen. Wolken wo ist der Wolken Keine Ahnung, da hinten. Schneller. Ich weiß gar nicht, mehr, wo der lebt. Ich hab's voll vergessen. Das Problem hierbei wird einfach sein, dass ich nicht weiß, wo er ist. Aha. Wir sehen uns gleich wieder. Das ist ja langweilig. Okay. Angekommen. Oh. Nice. Du, du, du, du, du, du, du. Was hast du denn eigentlich? Die war ich noch nie. Na egal. Kürbisse, cool, Okay, okay, Bürgermeister. Wo wäre der Bürgermeister? Was ist das da oben? Ist das Terry? Da müssen wir gleich mal vorbeischauen. Aber erstmal Bürgermeister, der ist wichtiger. Karte, sagst du mir vielleicht, wo der Bürgermeister sich aufhält? Ich gehe davon aus, dass er in der Ritterschule ist. Ich gehe einfach davon aus. Ja, wo soll er sonst sein? Echt keine Ahnung, wenn das sein soll. Absolut nicht. Mist. Hoffen wir, dass er hier irgendwo drin ist, sonst äh, bin ich ein bisschen äh, gehintert. Meine Zeit rennt weg. Da war hier doch irgendeinem Klassenraum. Ah, hier steht nichts mehr überall. Bürgermeister. Scheiße, der ist hier nicht. Sag, sag mal, Inventar, eigentlich, wie lange das noch hält. Hä? Nein, meine Fee! Ach, komm on! Ach, ey, das ist doch kacke. Jetzt ist meine Fee überschrieben. Was soll denn das? Echt uncool. Ist er hier oben? Ach, bitte sag mir einfach hier oben. Hier drin. Das ist das letzte, was mir noch einfällt, dass er hier drin sein könnte. Aber wir hier sowieso lang müssen. Nein, hier ist er nicht. Komm, machen wir das sowieso erstmal. Komm, let's go. Egal, machen wir es erstmal. Zack. Okay, und damit schalten wir im Wolkenort einen neuen Ort frei. Ein, einen Feuerort, wie ich es verstanden habe? Hm. Okay. Ja, ich sage nur nochmal das Gleiche, dass es jetzt in der nördlichen Richtung einen neuen Ort gibt. Könnte der Bürgermeister denn sonst noch sein? Keine Ahnung. Ritterschule war er, glaube ich, nicht. Bazar wird er nicht sein. nichts. Friedhof. Scheiße, wo ist denn der? Ja, Das Ding wird kalt. Ich weiß nicht, wo er ist. Ist er doch in der Ritterschule? Ich gehe jetzt nochmal in die Ritterschule rein. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Hä? Hey. Cookie, meine Cookie, wo bist du nur? Ach, wo ist meine kleine Cookie denn bloß? Oh nein, was mache ich denn nur, wenn man es hier entführt hat? Oh, du bist es, Mike! Ja, was gibt's? Kasi, kann ich helfen? Wie gut, dass ich dich treffe. Hast du meine kleine Cookie irgendwo gesehen? Wer ist Cookie? Sie ist meine Tochter, ein kleines, süßes Mädchen von fünf Jahren. Ich bitte dich, Mike. Wirst du nach meiner Tochter suchen? Ich bin schon ganz verzweifelt. Einige hier im Dorf haben gesagt, sie hätten Cookie zusammen mit einer sehr finsteren Gestalt gesehen. Es gibt sogar Leute, die behaupten, sie wäre von einer fürchterlichen Dämon von einem fürchtlichen Dämonen entführt worden. Was soll ich nur tun? Meine liebe kleine Cookie ist verschleppt worden, da bin ich mir ganz sicher. Bitte finde meine kleine Cookie, ich bin sicher, dass sie hat furchtbare Angst. Ich bitte dich, Mike. Es tut mir leid, aber es interessiert mich nicht. Ja, klar, komm, okay. Vielen Dank, ich muss auf die Schüler, die Ritterschule ist verlassen. Ich stehe auf dich. Ja, hey. ja, irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, also nicht. Na, auf! Hör auf, Link! Ja, also da wird doch wohl kaum sein, oder? Heiß. Zweifelig. Was willst du denn? Ah, hier kommen gerade richtig. Ich werde ich habe neue Items in meinem äh, Eisenschild. Oh, uh, Eisenschild hätte ich sehr gerne. Ist das hast du, Eisenschild? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, Okay, alles gut. Na dann, den wir haben. Ein Eisenschieger, klar. Das ist ein Schuss, der Kopf vor Feuer. Ja, danke, Herr damit. Yes, endlich wieder ein Schild. Ah, ich sage, warum? Da wird er mein bester Kunde. Wer der sollte auch schön Schildanzeige zu schnell singen, bringt euren einen Schild wieder in die Werkstatt. Okay, danke, ciao. Gut. Dann mal, äh, endlich mal wieder ein Schild. Ich kann kein Deutsch mehr. Ein widerstandsfähiger Eisenschild. Der brennt nicht und zerbricht nicht so leicht. Jedoch leitet er äh, Elektrizität. Hm. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo der Bürgermeister sein soll. Oben habe ich schon überall geguckt. Hier oben war er überall nicht, hier war er nicht, hier war er nicht, hier kann er überhaupt nicht sein. Dortplatz wäre auch dumm. Friedhof. Küki's. Ist er dort? Nein, oder? Ist irgendwer. Das ist er nicht. Nein. Was? Oh Ehefrau Frau, ist sofort überzeugt. Cookies ist irgendwie weg. Hm. Dammt. Nein, da wird er nicht sein. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Schon kalt? was drinne. Shit! Verdammt! Ich habe ernsthaft jetzt meine Fee hergegeben für eine kalte Suppe. Das kotzt mich gerade irgendwie an ja, naja. kann man nichts machen. Oh, mein Junge ist also schon wieder voll Dreck und Öl nach Hause gekommen. Es mag ja sein, dass er mit Maschinen hantiert, aber jeden Tag alles so verdreckt furchtbar. Dein Junge? Der Schmutzfink, der sich tagtäglich in der Werkstatt die Kleidung schmutzig macht, du kennst ihn doch. Ständig er bis spät in die Nacht an diesem Roboter, unserer Vorfahren, herum. Wozu es so soll es denn gut sein, diesen alten Schrotthaufen zu reparieren? Hm... Was oh das irgendwie nicht. Ich wette, der sein Junge hat schon irgendwas Gutes vor. Hört sich noch irgendwas an, was wir später gebrauchen können Naja, Sponshop drüber. Erstmal überlegen, wo könnte es weitergehen. Also ja, klar, wir wissen, wie es in der Story weitergeht, aber sonst kann ich nichts machen. Gar nichts? Diesen ganzen Ort hier nicht, hier war ich gar nicht oder konnte ich auch gar nicht hin. Ha. Du willst auch noch mal was von mir? Was denn? Hast du es gehört, ein kleines Mädchen verschwunden, aber als beim Friedhof, als beim Friedhof halt gespielt hat? Wie kann denn in solch einem kleinen Dorf ein Kind einfach verschwinden? Eine Tragödie, du sagst es, gab es, es von dämonen verschleppt sein. Das kann doch nicht möglich sein. Ah, da fällt mir ein, in der Nähe des ein alter Mann, der oft etwas über Dämonen erzählt. Er redet ständig für das Zeug, deshalb hat ihn bis jetzt niemand zu so Recht geglaubt. Wo der alte Mann jetzt wohl so ist. Ich glaube, dass er meistens in den Kürbiswasser ist, sich das sitzt und dort die Zeit tot schlägt. Aber du musst mit deinem Vogel, Vogel dorthin fliegen. Vergiss das nicht. Okay. Ähm, was ich jetzt machen werde, noch vor dem Ende des Parts, ich werde... Gucken... Ob die Legenden wahr sind und ob dort oben bei diesem fliegenden Haus Disney Pixars oben. Ob da vielleicht tatsächlich Terry drinne ist. Das wäre richtig cool. Terry! Bleib stehen! Wo ist er? Terry! Terry! Bleib stehen! Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Nein! Was? Ja. Komm, schneller, schneller, schneller, schneller, schneller, schneller. Ja. Oh, wie cool. Nur Abenteurer dürfen bei ihm einkaufen. Nur Leute, die es auch schaffen, zu ihm zu kommen, dürfen einkaufen. Krasser Dude. Was ist hier oben? Nichts. Okay. Okay. Terry, bist du es? Yo! Terry! Alter, wie erschuftet. Oh, oh ist es ist selten, dass jemand den anstrengenden Weg hier erfindet. Dies ist mein Laden. Hier gibt es alles, was ihr Herz begehrt. Sehen Sie sich nur in Ruhe um. Ah, eine Sache noch. Es wäre nett, wenn Sie sich nicht nur gucken. Und sich nur nicht nur anders an, äh, alles angucken, sondern noch etwas kaufen. Ein Kescher. Oh, Sie sind interessiert an dem Schmetterlingsnetz. Damit können Sie Sekten einfangen. Das macht Spaß und ist zudem auch noch sehr nützlich. Für Sie übrigens ist auch ein fairer Preis, finde nicht auch. Ja, finde ich auch. Ja, yeah. da, fange damit flink und leise Insekten und andere Dinge. Und andere Dinge. Ah. Die hätten wir schon von Anfang an haben können. Diesen Kauf werden Sie nicht bereuen. Was ist das denn? Das ist die Lebenskraft der Medaille. Sie entfaltet ihre Wirkung schon, wenn Sie sie bloß bei sich tragen. Und wie der Name schon sagt, um es zu sein, weiß ich gar nicht, was sie bewirkt. Ha, probieren Sie es doch einfach mal selbst aus. Ich gebe sie Ihnen für 800 Rubine. Eine Münze, wo keine Ahnung hat, wofür die überhaupt ist. Für ganz viel Geld. Klar, ich bin dabei. Oh, sie haben nicht genug Geld. Wenn das ein Scherz sein sollte, dann war der ganz und gar nicht lustig. Hast so du 800 Rubine, nicht 80. Oh. Ja gut, kann ich nicht kaufen, noch nicht, zumindest. Oh. Mit dieser Zusatzzeichen können sie eine alte Bär, was ich tragen 300 Rubine. Nein. Oh, sehen Sie sich doch noch ruhig ein bisschen um. Hm, was ist das hier? Oh. Eine praktische Zusatzgeldbörse, damit können Sie 300 Rubine mehr tragen. Ist das nicht großartig? Sie wollen sie doch bestimmt, oder? Für noch 100 Rubine. Ja, gib her. Ja, yeah. Geld ausgeben, um mehr Geld zu tragen. Logik. Ist eine normale Geldbörse voll, bietet Sie Platz für weitere 300 Rubine. 300, plus 300, 600 Rubine. Nice. Thank you. Thank Auf you. Oh, vielen Dank, das gibt mir Kraft, noch fester in die Pedale zu treten. Oh, dieses Schild bedeutet, dass der Artikel ausverkauft ist. Dank Ihnen läuft mein Geschäft in letzter Zeit viel mehr, wieder besser. Das rechne ich Ihnen hoch an. Dankeschön, mein Freund. Dankeschön. Ach, kann ich, aber, ich kann einfach bei ihm schlafen? <lacht> was? Jo, Terry, Bruder, wir sind, wir sind Freunde, ne? Ich schlafe einfach bei dir. Oh, jo, oh. Tret es immer noch die Beine voll? Oh Gott, sorry, dass du nicht schlafen konntest. Ne? Ich, ich hoffe, das nimmst du mir nicht böse. Moment, was? Neue Sachen. Weitere Rogan Rubine. Alles klar. Gut zu wissen. Und das hier? Das hier ist die Insektenmedaille. Sie entfaltet ihre Geheimwolle, wirken schon, wenn sie bloß. sei, Weiß ich, tragen. Tausend Rubine allerdings. Oh. Okay, wir wissen auf jeden Fall, wofür wir unser ganzes Geld ausgeben können. Weil ich werde es halt wahrscheinlich nicht für ähm, Sachen ausgeben wie ähm, Heiltränke und alles. Wahrscheinlich nicht. Aber gut, Leute, dann werden wir in der nächsten Folge in das neue feurige Gebiet eindringen und schauen, welche Geheimnisse es verbirgt. Seid auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Dabei bei Zelda Scarward. Sword. Quail fischen, quail fischen, quail fischen, quail fischen.